war nicht für hier. Okay. Ich meine, das auch nicht schlecht. Dann weiß ich wenigstens, ja, komm, du. Ich habe für einen Moment gedacht, da bin eine Truhe, die ich da oben kommen will. So, ja, Tur talks Kann das so? Nein, du hast Tur talk <lacht> Schlange. Nein, Turtok. <lacht> das ist doch keine Schlange, Raven. Ich meine, das auch nicht. Warte mal, sind Schlangen reptilien Schlangenreptilien natürlich eine schlange sind reptilien und schildkröten auch ne. boah es gibt ja schon wieder um ich kann ihn nicht treffen war schon wieder jetzt mal wieder warten ist er aufsteht da ja kommt schon ich habe es genau gesehen ist irgendjemand? Ich drücker zwei, ich drücker zwei, ich drücker zwei, ich drücker zwei. Ich hab wieder einsetzt, dann ist er wieder für eine Sekunde aktiv und dann kann ich wieder nichts machen. da so, kommt oh, da war es doch grad. Schlag. Na komm her. Upper schlitz brave ist heißt mal so, so die Übersetzung davon brave ist heldenmutige. Ja, warte mal, warte mal, von ihr kam ich nicht. Ähm, das Ding war vorher an. Oh nein, mach nicht so was bitte mit mir. Mach daraus bitte nicht ein Rätsel. Einige davon sind hochgegangen, einige davon sind untergegangen, ne? Sind beide nur an. Also kann ich immer nur eine bestimmte Anzahl von denen anmachen und oh nee. Warte mal, hier konnte ich vorher nicht hin, glaube ich. spezial Warum habe ich das nicht voll benutzt? Was mache ich eigentlich hier? So, ne, von hier kam ich, glaube ich. Was? Ich bin ja gerade voll verwirrt. Die Lichter, die machen mich jetzt ja gerade voll durcheinander. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie schon an und ausgemacht habe und so. Aber ich kann ja auch nicht ausmachen. Weil ich kann sowieso nur einen Weg gehen, ne? Ist nicht so, als jetzt eine Wahl irgendwie irgendwo hinzugehen. Ne? Hier muss ich so oder so hin, gegen dem muss ich schon wieder kämpfen. Ne? Hier waren die Dings, sondern ne? die Spezialgummis und so ne? So, getroffen von hier aus. So aber ernsthaft steht da jetzt wieder echt. Nein, gut. Also, nicht ich glaube, ich habe es hier ohne Jacke. Ja, ich habe das vorgelesen. Ne? Habe ich schon, will ich auch für dich auch. Also, sind die jetzt an oder oh. also sind jetzt wieder ein paar ausgegangen oder was? macht da irgendwas verwirrendes hier mit mir, ne? So, oh jetzt bin ich ganz verwirrt. Ach jetzt bin ich hier, okay. Boah. Ich habe mich einfach noch voll verirrt hier. Also ich kann man doch alle anmachen, okay. Ich habe nur gedacht, ich wäre irgendwo aber dann war ich jetzt doch nicht. Er hat nicht gedacht, dass wir hier so rüber können Ehrlich gesagt, warum kann man hier rüber? Hier ist nichts. Was soll das? Was hat das zu bedeuten? Hier links sieht zum Beispiel noch aus. als könnte man da darunter machen. ja Dingen da oben. Ja. Also ich kann mich ja nach den Gegnern richten. Ne? Irgendwann habe ich sie alle weggeputzt. Ne? Dann sehe ich ja irgendwie, wo ich schon war und wo nicht. Ganz schön. Das Ding habe ich schon mal irgendwann runter aber irgendwie doch nicht. So, jetzt komme ich ja wieder zurück, ne? Irgendwie verstehe ich dann nicht. Mir fehlt immer noch ein. Irgendwie kann ich jetzt nirgendwo hier weiter. Was ich denn jetzt hier gerade angemacht? Hier war doch nichts. Da habe ich gerade angemacht. Wo ist jetzt... das wo ich weitermachen muss. Hä? So, irgendwo muss ich ja jetzt ja weiterkommen ne? Also heißt, ich habe irgendwo so nicht immer sehen vor allem weil jetzt schon keine musik ist ne? hm, habe ich denn jemand verpasst ja hier war ich noch nicht ne? Ja. und Wunder, wunderbar hier und hier, dich mal kurz an. Habe ich, ich weiß aber nicht, was ich hier gerade aktivieren. Aber ich habe irgendwann aktiviert, sonst hätte das nicht so lange gedauert. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Jetzt irgendwo wird schon sein. Aber die gehen nicht mehr aus, das ist schon mal gut. Das heißt, ich mache Fortschritt irgendwo. Das ist nichts hier. Hier war ich noch nicht ne? Ja, Kaiserin gewandt und ich glaube, mein Ding ist gerade abgelaufen. Habe ich auch schon Ey, die ganzen Sachen, die ich mir alle mit Mühe und Schweiß hergestellt habe. Ne? Ich konnte das nicht einsetzen. Was soll das? Oh nein, oh nein! Bitte lass mich das Ding von ihr aus Nein! Du bist wie du stehst genau davor, du. erwarte ja ich bin klüger als das Spiel hier. Ha! Das muss ich da durchkommen, oder? jawohl guck mal, guck mal, wie klug ich bin. glaubst du nicht? Ah. schön ich das spiel ausgetrickt hat ne? da war voll der promo Speedrunner. <lacht> speedrun strategien tales of da so, habe ich nicht schon wieder was geöffnet hier das ist neu du danke machen mal die dinge an Okay, ich sehe sowieso nicht, was passiert. Also ich könnte auch ruhig irgendwie irgendwie machen Bei der Zeit, in denen die runtergegangen ist, da ist ein Speicherpunkt. Geil. Hm. Ja, ich gehe aber noch mal zurück, weil eins von diesen dingern habe ich aktiviert, aber ich habe natürlich nicht gesehen, was es aktiviert hat. Ne, das heißt, irgendwo ist jetzt hier irgendwas passiert. Ich muss nur herausfinden, wo. Außer die haben diese Teleporter aktiviert keine Ahnung. Ich komme mich aber noch mal um. Dann können wir auch den Party beenden, weil es schon 55 Minuten und so ne. Das ist wieder viel zu lang, ne? So lange hat doch kein Schwein ja angemacht. Ey. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, ne? Ob die Leute klicken weil nicht, gucken die sich so. Zwei Sekunden hier meine Videos anklicken schon direkt weg, glaube ich jedenfalls. So er hinterlasst so ein neutrales Kommentar, so hey cooles Video, echt, was war denn so cool an dem Video? sagt es mir. Äh, keine Ahnung. Oder diese eine Tür, willst du mein Freund sein? Ich habe mal geantwortet ja und ja, habe keine Antwort bekommen. <lacht> was soll denn das dann? Du stellst mir eine Frage, ich antworte. Und wo ist jetzt eine Ding, natürlich ich aktiviert hat? Ball auf sich allein gestellt, ja, ich. Hey. Oh, das ist neu. Jetzt, ich wusste doch, lohnt sich ja, sich zu erkunden. mal, wie gut ich bin, ich gut bin ich Sollte vielleicht eher zu diesem Speichelpunkt hingehen, um mich hoch zu einer aber was soll's. おさん、本当に懐っちゃうわ oh, ultimative waffe da kommen hm. oh. geht es runter ich frage mich jetzt welcher weg ist jetzt natürlich wieder der richtige der hier nach draußen führt oder ja ein moment mal bin ich nicht von hier gekommen von der bin ich gekommen oder was mal ich bin hier gekommen? ihr seht alles gleich aus ich habe keine ahnung ich glaube nicht ich bin auch von der anderen seite gekommen oder glaube ich aus dem ist hier ein sehr linearer Part. Part. ja glorienschutz gloria sagt mir das ist besser jawohl das ist sogar besser Endlich mal was geiles, Na, da gibt mir nur Resistenz gegen Wind, aber dafür kriege ich mehr Verteidigung. Ne? Konnte man sich glaube ich auch herstellen, ne? aber hier geht es auch weiter. Wo man ist, denn da mit dem Speicherpunkt da jetzt auch noch runter nee. für Orte finde ich denn jetzt hier. Ey? Übelst lang der Part schon wieder. Ich hätte mal gerne so ein Teleporter, der mich nach draußen bringen und von denen ich dann wieder da drin gehen kann. Jederzeit Mumbane, aber sonst wieder ganz schön nervig hier immer rein und raus zu gehen. Ne? So ja, zehn mehr Verteidigung und ich jetzt nicht unbedingt dafür, irgendwie weil nicht 20 Magie-Verteidigung unter. Ne? Muss ich alles erhöhen. Alles muss ich erhöhen. Sonst ist das halt doch keine ultimative Rüstung. Leute. aber warte mal. Ich habe eine... Ja, genau. Ich habe so einen Verdacht, wo ich hinkomme jetzt. Und zwar hier. Hier war nämlich auch noch eine Truhe. Das weiß ich noch. So, da muss ich jetzt aber sein kommen. <lacht> so, was haben hier noch? So langsam hätte ich aber gern schon, weil also nicht so eine, eine Sackgasse, da damit ich jetzt nicht noch weiter umgehe. Da ist nicht offen, also was geht's? Wir haben hier viel zu viel Abzweigungen, ne? viel zu viel Milchstraße. Hey, ich habe noch nicht mal ein eins Ding, aber ich glaube doch ne, ne Milchstraße. Äh, widerstandsfähigkeit bereit beim mein von dem Taumeln? Oh cool, das ist krass, das ist eine geile Fähigkeit. schade hat sie noch gerade was am Lernen ist. So, ich muss den ganzen Weg dann leicht noch mal zum Speicherpunkt zurückrennen. Ey. Oh Gott, der voll nervtötend dann. So also langsam kann mir ruhig hier Apart der part aufhören der weg warum nicht einfach deutsch ne? dabei rege ich mich immer irgendwie so viel auf dass irgendwie leute jetzt irgendwie in Let's place wie viel zu viel weiß sie nicht Deu äh, englische begriffe irgendwie reinpacken in ihren sprüchen an sogar einigen stellen die überhaupt keinen sinn machen ja aber das gibt resistenzen gegen so viele sachen oh gott dann komme ich ja gar nicht richtig jetzt zurück ey. gut so langsam kann jetzt hier mal der weg aufhören also ist jetzt mal langsam genug ey. hier so wie so weit wie ich jetzt hier zurücklaufen muss jetzt ne Ach, jetzt komme ich wahrscheinlich noch auf die andere seite von dem einen Ding, ne. ja es das... Das waren ja auch noch einige schätze glaube ich hier geht es noch nicht mal weiter Tut mir leid, Der Fall ist doch schon viel, lang, viel zu lang, viel Ich soll jetzt nicht noch so lange hier gehen, wogegen gegen euch kann ich euch kämpfen, ja Das glaube ich, im klauen ne? Die brauche ich. Da, ich vergesse sie jetzt mal. Brauche kein Genesungsschlag. Aua. Ah. So wird ein längerer Part, aber ist halt final dann vielleicht durch in zwei Parts hier reinsteigen, keine Ahnung. Da mache ich auch. Gott, verdammt. Tun ja, direkt weiter. Für den zwei Parts hier einteilen so, weil nicht wie lange muss ich dann anderthalb Stunden, ja, nicht zweimal so 45 Minuten ungefähr ab das wird noch lange dauern, bis ich jetzt wieder den ganzen Weg zurücklaufe. Und heilige Tränke sind mir als auch ausgegangen. Also muss ich so oder so hier gegen einen Gegner kämpfen. ist schon wieder? Habe ich doch gerade schon bekommen. hey jetzt geben die mir schon doppelte Schätze. Was soll ich denn damit? Ach oh Gott! Das nur weil ich die dinge nicht kaputt machen kann. Also langsam reicht aber aber immer. Ey, weißt du, wie, wie lange ich dann jetzt hier leicht zurücklaufen muss, ey? Und ich habe keine heiligen Tränke mehr. das also ich muss gegen die Gegner ja alle kämpfen wahrscheinlich, möchte ich nicht ausweichen kann. In den meisten Fällen. So, ja, wartet besser irgendwie weiß ich nicht eine ultimative Waffe oder so auf mich am Ende des Wegs. Lorbeer verändert alle magischen... Oh, cool. So, jetzt kommt hier noch ein Boss, der mich fertig macht. Ne das wäre es noch. Und jetzt bin ich hier. Mein Gott. Ein bisschen zu viel Backtracking, wenn du mich fragst. So, hier kann ich wenigstens durch. Ne, ja. So, da komme ich zu dieser Truhe. Zitronen-Gummi, nas gummi Zwei Stück, 1212 äh, Sagen so, wir, ist das Aufzug nehmen? Ja, keine Ahnung. Nach habe ich mir jetzt eine Abkürzung hier geschafft. Das wäre nämlich sehr gut. Aber oh, das ist eine Brücke. So ist das jetzt der offizielle Weg oder Wunder Gummi. Äh, du, keine Ahnung, nicht wirklich für irgendjemanden. Wat. Goldener Hammer, <lacht> wenn man knapp bei kasse ist, so Vitalität 4 Stahlwand. Cool, so was ist das hier? Wo komme ich jetzt hier hin? Okay, <lacht> wo bin ich hier? Das Gefühl, ich hatte diese Teleporter erstmal ausprobieren sollen oder so. Jetzt sieht ja schon hart optional aus und hat hier irgendwie zurückgehen kann oder so. Das ist eine Truhe. Aber okay. ist mal Protector. So, so sollte hier gar nicht sein. Na, das ist schwächer. Was willst du mit dem Ding? nee das ist stärker. Was? Ah nee, er hat ja irgendwie ein anderes Ding gehabt. Komm, wir gehen aber so viele Resistenzen an verloren. Ey. Na, na wir gehen einfach weiter so also, das ist nicht bin jetzt schon so weit gekommen ich hoffe ich komme irgendwann an so ein ding wo ich hier zum eingang zurückgehen kann oder so äh, bin ich da schon untergegangen nee, ne? da habe ich angefangen glaube ich dann na na, guck mal ist hier unten ein Weg, den ich nicht, ja, hm. wo ich aktiviere Ich will zurück zu diesen Teleportern. Ich habe so das Gefühl, ich hätte die da alle aktivieren können. Dann hätte ich mich hier von A nach B RT teleportieren können und so. Da wären viel einfacher gewesen. Ich habe keine Ahnung. Hm. Außer, würde ich gerne mal rausgehen und heilige Tränke wieder kaufen. Sonst wird das navigieren. Ja, durch das Dungeon recht nervig hm. oder oh, ist wahrscheinlich Na, hierfür muss ich die alle kaputt machen so müssen mir sagen hat feuer hat das da oben nicht erreicht ja, ich vermasse mir ja noch nicht gerade oder wenn er da oben runter wird dann wird da unten gelandet ne? so muss ich dann so oder so kaputt machen ne? ja ich muss so oder so ja weil ich nicht, wie, will da hier Backtracken? habe ich sorge für da gehen wir direkt schon eher weil sie nicht weiter weil allein um zu diesem speicherpunkt hier zurückzukommen ne? mit den ganzen teleportern und so ne muss ja, muss ja ewig lang zurücklaufen ich hoffe jetzt da unten ist das nicht kaputt gegangen oder so ne? jetzt mal macht das andere auch schon mal kaputt das ja, ist mein lieblings donkey kong level ich gehen ja jetzt kaputt wenn sie, wenn sie den ganzen weg nach unten fallen ne? vielleicht hätte ich alle so einzeln auffangen müssen erst irgendwie so was ne? in der art Pass auf, ich jetzt darunter und die Dinger sind beide kaputt, ne? ne okay. Schon sagen, er ja Sachen hier vermasseln können, er geht doch nicht. Spezialgummi. Äh. wenn es jetzt nicht so wirklich aber besser als gar nichts ne? so weil du, alles für ein spezial da ich schon hatte in viel zu großen außenmaßen so. ja, gut was der leiter dran gewesen wat? da oben, da sehe ich eine Schatztruhe. Und schatztruhen, die macht mich glücklich. So, weiter nach oben. Machen wir schon mal alles fertig. Die Ding. Vielleicht trinken Nee, mein Hals bringt mich um. dem ganzen Gerede. Wie sie kaputt aus, die Leiter, aber... ist ja egal, ne? Geht ein bisschen Schief nach unten, aber... Piraten auf Hochtouren. Hey, cool. Also ich kann ein Kostüm für sie jetzt holen, ne? Snowboard-Spiel. Oh Gott, da muss ich auch wieder snowboarden. Aua! Hier, da ist noch was zum anfackeln. Sieht aus wie so Matratzen irgendwie, ne? So Hänge Matratzen diese da irgendwie so an der Wand gängt haben und mit so mit so Netzen hier festhalten. So, alles Teil, kann nicht schaden. So, darunter bin ich noch nicht gegangen. Und wo komme ich jetzt da schon wieder hin? Mal schon wieder hier alle Matratzen. wir da pass auf, da bekomme ich jetzt da unten. hin. Gott haben sie ja wieder voll umweg gehen. Ne komme ich jetzt da unten hin. Ja. Hä? ja, ich sehe da unten. Hm. Oh Gott. warte mal, da war, war aber nicht da, wo ich gestartet bin, oder? Ich hätte irgendwo anders lang. Ja, hier habe ich doch angefangen, glaube ich. Heißt da oben ein neues Gebiet, verdammt. Und hier komme ich nicht weiter, weil da jetzt trägt mich doch nicht hier so aus. Mann, habe mich doch sowieso schon hier verirrt wie ein blöder So. Ai, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Na gut, dann gehen wir mal diesen Einweg da. Halt, hey. Ich weiß schon mal, ob ich Finale-Dungeons nie mag. Die sind immer die härtesten. Deswegen tue ich die mal am liebsten irgendwie vor mich hinausschieben. Äh, hinaus Mit Final Fantasy VI habe ich das zum ersten Mal gespielt, auch so gemacht. Hey ich kann bock hatte auf Tor, turm da wusste ich noch nicht mal was mich da erwartet ich wollte es einfach nur nicht machen Aber ich wusste wird nervig wo bin ich denn jetzt schon wieder schon wieder ein neues gebiet ey. wie komme ich will erstmal ach ja ich habe keine ich komme überhaupt nicht mehr jetzt in einen susano Cool, endlich mal ein neues Messerchen mal für Repeat er hatte immer noch oh, das oder ist der Teufelswaffe nehme ich an die ist nicht sehr stark und die hat keinen Effekt also muss eine Teufelswaffe sein ne so mich hier am besten noch gegen irgendwas zu kämpfen ne weil das hier was sind all diese Dinger ich kann die nicht benutzen und dann hier kann ich natürlich prüfen. Warum kann ich die überhaupt? Warum muss ich die eigentlich bekämpfen? Was hat dafür einen Sinn? Boah, ja, ich habe den Hammer. Ich werde nur eingebildet, da hat sich der Bereich von dem Ding irgendwie erhöht. Jetzt das heißt, größer als vorher, oder? weil ich Name ausgerüstet habe oder so. Ich bin versteinert. Und was? Was man hat da irgendwie was, man gedrückt halten kann jetzt? Ne? Irgendwie so was. Irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht. Okay, cool jetzt noch nicht alle immer auf mich losgekommen würden ne? wäre noch geiler ich kann endlich schießen cool ja, wenn ihr nicht alle auf mich losgehen würden ne? äh, äh, äh, äh, äh. das ist aber cool ich meine da macht nicht so das bringt es nicht so sehr aber besser als nichts ne? okay das mal wieder am leben mehr oder weniger jetzt, sei jetzt im zum moment aus als wäre irgendwie judith aus dem kampf hält, irgendwie ausgesprochen na gut der kreis aber jetzt viel kleiner ich werde nur eingebildet gott nein oh gott ha, ha, ha. war schon wieder Ich werde ja nie fertig mit dem Part. Kann ich überhaupt fliehen? Ja. Mache ich mal nicht, ne? Aua. So, ich habe jetzt so viele Orte, die ich noch nicht erkundet habe, ne? Oh Gott, hier sich zurechtzufinden, wird dort absträumend. Was? Wer hat mich getroffen? Ich habe ich den angerufen, Da war noch nichts in der Nähe und dieses Gänse-Spiel jedoch so irgendwie so einen komischen Namen. Irgendwas, irgendwas, groß game Dann geht es eigentlich nur darum, irgendwie ganz spiel irgendwie andere leuten auf den Sack geht war ähnlich wie gold simulator glaube ich es hat nämlich macht der ja ein ding hier hat noch mal panga wie ich ja irgendwie die ganze zeit von da unten ist ja die ganze zeit gedreht haben und links ein bisschen schwanz ausgewichen und dann kommt der schwanz zurück und trifft dich so Ich muss gleich mal trinken, wenn die Aufnahme vorbei ist. Mein Hals tut ein bisschen weh. Du so als würde du deine eigene Mandeln irgendwie spüren. Die kitzeln so ein bisschen. oder da sie cool aus. auf hat schon wieder einen Level-Vorsprung. Finde ich nicht gut. Ich muss ich einmal stunnen sage ich mal oh Boss du schon wieder eine neue warte mal das ist doch bestimmt die Teufelswaffe von dir nee das hat so ein ja weil endloses Hasses und Chaos die wächst ständig die Form mir Angst kann man nicht ausweichen außer man geht ein bisschen auf Abstand ein paar Meter vielleicht so haben wir haben wir dann noch nicht die teufelswaffen das ja, kommen wir wieder hier hin, ne? oh gott das wird doch ewig da bis ich völlig bin Na, jetzt bin ich hier was gehen dann Hockey? so da geht es auch noch mal nach draußen Alter. ich werde mich doch ja nie zurecht an so, ich kann aber auch nichts anderes machen, sehe ich gerade. Hier geht schon nicht mehr weiter, glaube ich. Hier ist eine Truhe. Nein. So, rotes eisenkraut wo Boom, stirb. Ah. Hm? Was? Warum? Hä? Warum ist denn das dann da? Einfach nur um mich zu trollen, das glaube ich ja nicht, man Das geht doch nicht. Ja. So, mehr kann ich auch hier nicht machen, Und ne? jetzt da oben hin? Dann ich wieder zum neuen Gebiet. Ne, treffe ich irgendwann ne? Nee. Also gut. Oh, ich hoffe, Arm <lacht> Was soll das denn? <lacht> Sie haben geläutet, mein Herr. Hey. Also was hier? auch drauf ich weiß gar nicht wo wir seine ganzen dinger sind da war schon mal nicht richtig mystische art außen kaputt ich treffe den anderen gar nicht aber jetzt habe ich ihn getroffen Weil warum nicht ne? oh, aber Kann jetzt halt auch gesagt, botan, botan. So, er hat den Kampf ein bisschen beschleunigt, finde ich gut. Wir kriegen noch ein paar clown die ich brauche. So. so, wenn du mir jetzt nicht eine Brücke irgendwie machst, die mich zum Dings bringt, ne? Okay. ist diese brücke aufgetaucht ich weiß nicht wo diese brücke aufgetaucht ist <lacht> da unten sonst einfach nach rechts zielen und den ring einsetzen Nö, geht nicht nach ne? das ist bestimmt jetzt hier ne, wo vorhin nichts war Pass auf da ich sehe es doch schon, nee, da komme ich nicht hin. Ah. Ja, ich werde hier nie wieder rausfinden. Das <lacht> wäre ewig gefangen. sie ein bisschen nach oben. Er gibt es jetzt nicht. Ich bleibe den Abend treffen. Guckt euch dann an. Warum? mich genau zurück zu diesen einen punkt hier wie er mit was nicht um den nicht über so kleine abhänge irgendwie springen können hey einen moment mal da kann ich doch treffen oh. so sehe ich nicht jetzt erst ey, war das schon vorher da? Also auch gerade erst hinzugefügt oder ich bin nicht so blöd oder ja, okay ja fortschritt glaube ich hoffe ich weil ich einen Speicherpunkt finden. hey wir sind jetzt hier glaube ich auf der anderen seite oder keine ahnung ich muss mal gerne ich würde mal gerne so Abkürzungen irgendwie ja, irgendwie erstellen können so da bringt mich jetzt aber leider auch nicht weiter habe ich hier eine truhe gefunden aber wissen die jetzt gelandet oh. super nicht so oder so aber ja da draußen alter werde ich mich doch nie herausfinden so Wo jetzt lang muss nach unten weil da ist eine truhe jetzt eine irgendwo habe ich so eine dings aktiviert Die Lega kann ich immer noch nicht aktivieren. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Nein, nicht doch Okay. Okay. Ich hoffe jetzt, hier hat sich irgendwie was geändert. Jetzt ein bisschen tiefer, es also müsste jetzt hier irgendwo eine Truhe sein ne? oder auch nicht. Hm, habe ich jetzt hier gemacht? Das ist jetzt eine Preisfrage, wo ist diese eine Treppe, die ich jetzt da hingepackt habe, ich muss leider noch mal hier überall rüber gehen. Es wollte oder nicht jetzt nichts? Okay, rechte Seite schon mal nichts. Da haben wir schon mal ist fertig, glaube ich. Hoffe ich, äh, weiß nicht, wo diese eine truhe jetzt gelandet ist, aber irgendwo wird es schon sein. Wenn man welche schon wieder sehen, da bin ich voll so ganz. Ey, ey. Ich kenne ich doch. Ja, wir haben uns doch gerade gesehen. Ne? Was, was machst du denn jetzt gerade hier? Du Sportskanone. So, da ist ja unten. Keine Ahnung. Ey. Aber wo muss ich denn jetzt hier hin? Da komme ich doch gar nicht weiter. an Da ist diese eine Brücke. Nee, da komme ich ja gar nicht weiter. Da ist ja nichts. muss ich weiter nach oben, glaube ich. Da kannst du wieder rauskommen. Ne? also aber nicht diese Brücke, die ich gerade erstellt habe. Halt, ne. was hat da unten rechts? Das ist diese eine Brücke. Ne? Da komme ich nicht weiter. Ah. Ich will das ein bisschen overkill ja? mit der Navigierung, ja, wo ich hin muss, was ich machen muss und so bis zu riesig hier. wenn ihr mich fragt ich weiß nicht vielleicht stehen ja einige leute auf so was aber ich nicht ich stehe auf spiele die sehr schwer sind und weiß nicht auf so was nee. muss nicht sein bin ich da die leiter schon hochgegangen ich habe da war der letzte wo ich war ne? hier ist überhaupt nichts ist das denn? Jetzt habe ich wahrscheinlich hier irgendwo eine Sache verpasst, ne? Irgendwie zu machen. Ich weiß jetzt deswegen nicht, wo ich hin muss. Ja. wissen diese dinge Ich möchte einfach nur einen Speicherpunkt sehen. Ich will den Park wenden Bock mehr. Das frustriert mich hier gerade ein bisschen. Hier ging wieder irgendwo nach draußen. Ne? Hier wenn ich von nahe gekommen. Was er das ist auch schon wieder so ein Problem. Hier bin ich jetzt von da gekommen oder was auch gar nicht mehr, wo ich bin. Gerade Von der bin ich gekommen. Ne? Ich glaube, von der bin ich gekommen. Aha. ja weil hier rechts war nichts genau noch gar nicht mehr klar warum bin ich lang gegangen da war nichts genau alter sehr frustrierend der dungeon überhaupt so also bin ich hier richtig komme ich da zu dieser Leiter. Ja. Muss ich da lang gehen, Ich kann einfach nur den Weg gehen, den ich weiß nicht. Immer noch bleibt irgendwie. So, das wieder auf. Da komme ich wieder ganz zurück. Hier. Zurück zu dem Ding, komme ich jetzt auch nicht mehr. Nein, ich wollte dich gerade abschießen. Tschüss. Ich finde die Kampfmusik ja auch nicht gut. Ja, ich gesagt, ich höre die kaum, ich höre die überhaupt nicht, nicht. so leise irgendwie. So, wir gehen jetzt noch mal zurück zu diesem speicherpunkt ich habe so gefühl ich muss da irgendwie was aktivieren oder so mehr um navigieren hier irgendwie einfacher zu machen also ich habe aber natürlich keine ahnung geh weg so, das heißt wir müssen jetzt erstmal zehn minuten wieder hier zurücklaufen damit ich wieder da ankomme da finde ich auch ein bisschen unverschämt ich meine das ist ein ganz schön weiter weg bis da oben hin Also, ja, viel Spaß. Ich meine, ich kann halt auch rausschneiden, aber bin nicht zu faul für. Ich will schon meine Frust hat ja meine Frust auch sieht. War ne? werden sowieso jetzt, weil nicht jeweils 45 Minuten lang. Also, da macht jetzt die paar Minuten auch nichts mehr aus. Finde ich jedenfalls ich natürlich keine Ahnung von YouTube. Ich habe ich mache ja nur seit fünf, sechs Jahren Let's Plays und habe erst 100 Abonnenten. Also, ja mache anscheinend sowieso irgendwas falsch. Ah! Okay, er spricht schon die Frustration hier aus. Mir, ey. Ich will mich gar nicht so, oh Gott und die Welt aufregen. Ey. Ich will jetzt einfach nur hier raus. Vielleicht noch mal gucken, was diese Teleporter machen. Keine Ahnung. Ich bin halt nur ein bisschen frustriert gerade. Meine Kehle tut ein bisschen weh ganzen reden so zwei stunden am stück ich muss gleich mal was trinken dann komme ich ja auch nicht so unglaublich weiter gerade war allein der gedanke schon ich weiß nicht weil diese teleporter alle sind aber ich muss ja auch noch mal alle haare ne? Da muss ja auch noch mal hier durch das ganze Ding rennen, aber ein Spaß. So aber erstmal will ich auch wahrscheinlich hier erstmal raus. Wieder irgendwann, wenn ich die Chance habe, wenn ich heilige Tränke kaufen kann, um mir das hier ein bisschen einfacher zu machen. Aber vorerst gehen wir da hinten hin, zu den. Und wir sind schon wieder da, fast ne? ja, Gott sei Dank. Und du fettes Ding, du stehst jetzt genau da vorne. Ja, da muss nicht sein. Natürlich sind jetzt drei Stück von denen da. Naja, oh ja, da wird ein bisschen nervig. Hier, hat solls ja schon so weit gekommen also Ist schon wieder falsche attacke oh, auf zu blocken auf den kampf jetzt nicht nur nerviger als er sein muss ey. Also vielleicht juri oder so spielen die kämpfe ja schneller vorangehen ne? ich werde ich jetzt so, weiß nicht, ich nicht, mich irgendwann später so ja mal umschauen und so und zwar nicht also nicht in dieser irgendwann so reinschneien und so, weißt du ja so wie ich das mit den Rest hier mache in den letzten Parts, wie wir uns hat hier nicht so die ganze Zeit angucken können. Aber ich glaube ja zum ersten Mal hier durch und da will ich natürlich alles aufnehmen, ne? Ja meine Reaktion zu all dem, hier zeigen. Leuchtung, die ich bekomme auf dem Weg dahin. Ja, wir werden definitiv zu juri wechseln, damit die Kämpfe ein bisschen schneller vorbei sind. Das geht nicht. Ja, komm. Ja, natürlicher Schlag gut. Gut vielleicht auch noch Rita rein. Da war ja irgendwo ein Speicher, so also ein Heilspeicherpunkt. Also... werden da auch, weiß nicht. Kannst du ja nicht schauen, wenn ich hier TP und so was alles verballern, ne? Kriege ich ja gleich wieder zurück. Da ist übrigens auch noch so eine Wand, die aussieht, als könnte man die runterpacken. Na! No. Komm. jetzt nicht betäubt sein können oder so, ey. Verwirrt, was auch immer dieses Schwitz-Symbol ist, wenn ich die treffe. So und er wird echt keinen Bock auf so was, muss jetzt nicht sein. Natürlich, Pumpe auf mich eingesetzt statt Hydro hat der, und weiß ich, eine Kanonenkugel auf mich geschossen. So, jetzt sind wir wieder hier. Da hinten war der Halssprechpunkt, genau. Wollte schon sagen. So, jetzt sind die Teleporter alle aktiviert, pass auf. Nee. Ich verstehe es nicht. So, aber wir müssen jetzt auch so weitermachen, ne? Ist jetzt nicht so, als könnten wir jetzt hier. Oh nee, hier wartet der finale Boss, oder? Oh nein, das ist schon sehr verdächtig. Also ja, wir sind ja fertig. Okay, erwartet der Finalboss. So haben wir eigentlich den Punkt erreicht, den ich erreichen wollte. Na gut, ich gehe natürlich noch nicht dahin. Ich bin noch nicht irre. So, und ich muss den ganzen Weg jetzt ja zu Fuß rausrennen. Sehe ich auch gerade, ne? Also. Ja, so mit Motivation tut mich das jetzt nicht gerade füllen. Also, pf, Dreck, ey. Oh gut, äh, ja, werde ich hier mich den Weg hier raus navigieren, ein bisschen gucken, ob ich noch irgendwas finde. Ich habe jetzt eigentlich gerechnet, dass jetzt noch ein Skit oder so kommt, so für den, vom finalen Kampf, aber das scheint nicht. Oder der kommt natürlich erst wieder, wenn ich die Aufnahme ausmache, ne? sieht es mir eigentlich aus. Äh, 91 prozent cool äh, da wollte ich mal nicht gucken daten plaudereien. plaudereien plaudereien da 78 er kommt doch bestimmt noch eine plauderei pass auf Er kommt noch nicht mal irgendwie so weil also nicht so ein dingen hier irgendwas hier habe ich doch bestimmt noch irgendwas habe ich hier nicht muss ich irgendjemanden anderen steuern oder was ich rita steuern weil sie sich mit Dings auskennt kann ich sage ich hier die ganzen dinger ja schon begegnet bin und keiner weiß wie funktionieren jeder nicht muss doch irgendwann mit denen machen wahrscheinlich weil weiß ich nicht da ja, dann muss ich hier wohl zu Fuß wieder rausrennen. Alles klar, ich gehe noch nicht mein Teleporter, mich zum Eingang zurückbringt. man gut, dann werde ich mich hier noch selbst umschauen, gucken, ob ich irgendwas Wichtiges finde, irgendwie einen Anhaltspunkt, der mich irgendwie weiterbringt oder so, keine Ahnung. Ähm, aber in dem Sinne sage ich dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hat der bad gefallen. Wenn du hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.